Tief in einem Wald in Polen wird ein ehemaliges Atomwaffenlager aus dem Kalten Krieg vermutet. Es gibt keine genauen Informationen über den Standort. Trotz Drohnenaufklärung haben wir keine Hinweise auf den genauen Standort bekommen. Es gibt also nur einen Weg. Wir müssen uns selber auf die Suche machen. Viel Spaß bei dieser neuen Folge Schlachtweltbegehung. Mein Name ist Random Life und jetzt gute Unterhaltung. So Tag 3 unserer Polenreise. Ich bin heute ein bisschen angespannt, vielleicht auch ein bisschen genervt. aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht richtig geschlafen habe und dass wir quasi heute schon keine Ahnung 20.000 Schritte gemacht haben. also es ist das auf jeden Fall heute ein sehr intensiver Tag. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Eingang hier. Ich zeig euch das mal. Und uns erwartet hier, oder euch, uns, ja, ein äh, Riesenbunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Also diesmal zwei, keine zweite Weltkriegsgeschichten. Äh, wir haben gerade jemanden kennengelernt. Der hat seinem Sohnemann quasi die Anlage von außen gezeigt. Und äh, der hat uns ein bisschen was dazu erzählt, der hat mich da gearbeitet jahrelang. Und angeblich soll es da noch radioaktive Strahlung geben, deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, da reinzugehen. Naja. Aber erstmal müssen wir schauen, ob es hier überhaupt eine Möglichkeit gibt reinzugehen. Schaut euch das mal an. Warum kommen wir da nicht rein? Das hat, Das hat Gardinen. Ja. Dann müssen wir noch weiter, ne? Okay. Das wäre natürlich hier perfekt gewesen heute. Aber es scheint, dass dieses Haus noch bewohnt ist. Oder auf jeden Fall belebt. Also von daher gehen wir mal hier über diesen Le um den Löschteich herum und hoffen, dass wir da gleich einen Eingang finden, wo wir nicht erwischt werden. Bis hört ihr das? Das Gelände, das Gelände ist auf jeden Fall noch bewacht und es ist ein Bach und drauf. Muss auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall haben wir hier schon den ersten Hangar entdeckt und ich hoffe mal, dass wir da reinkommen. Auf jeden Fall weiß der Hund schon, dass wir da sind. oder das ist doch eine Einladung. Da kann mir gar nicht nein sagen. Hier war noch schon uns. So, ab hier strikte Funktrennung. Funkstelle mal nicht. auch noch einen riesigen Atomschutzbunker geben Wir uns jetzt auf dem Hangar obendrauf befinden. Stopp. Ja, ich sehe die Tür. Ich will mir aber trotzdem erstmal eine Übersicht schaffen. Da vorne ist, glaube ich, der Eingang. Und da sind die riesigen Bunkertüren, Leute. Da ist der Bunker. Da ist die Bunkertür. Wir nah. Wir befinden uns nicht auf den, ähm, auf den Flugzeughallen. Wir uns auf dem Punkt. Und ihr seht die Türen da unten. Und das ist das Areal. Aber wie kommen wir da rein, ohne dass wir gesehen werden? Schaut euch das mal an. Da ist die Verladerampe. Da wurden die Sprengköpfe angeliefert. Das ist, da, da, vorne, da vorne ist ein eigentlich, ja. Müssen wir jetzt runter. Hier ist es zu steil, oder? Wir müssen auf Bewegungsbild achten. Anders als sonst wir werden wir die Mega-Zeit nehmen. Wir müssen schnell hier wieder raus heim. Wow. Unfassbar. Leute, schaut euch das bitte an. Ein Riesending. euch mal den größten Vergleich von der Dicke Schaut euch mal diesen dicken Vergleich an. Der Dicke hier. Und das Dicke. Guckt euch die Schadier an. Guckt euch bitte die Schadier an. Und vorstellbar. Oh, Und das war der Bereich, wo die Atomwaffen gelagert wurden. Angeblich oh, Wir gehen auch ganz schnell wieder hier raus schnell wieder hier raus. Schaut euch das bitte an. So. Das muss auch schon genug sein. Der, der Mensch, der hier gearbeitet hat, hat gesagt, das ist wohl noch atombelastet. Ob das stimmt, ja oder nein, mag ich nicht bezweifeln oder bestätigen. Aber Fakt ist, wir haben keinen Geigerzähler dabei. Und deswegen gehen wir so schnell wie möglich wieder raus. Wir sind noch mal nach oben gegangen, weil oben war auch noch eine Etage. Wie gesagt, seht es uns nach, dass wir uns beeilen. Weil wir wollen nicht erwischt werden. So, und raus. passieren. Jetzt ganz entspannt. Jetzt ganz entspannt. Okay, okay. So, mal der Blick zurück. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Random Life und Alles Alessandro. Ja. Oh, komm, wir sind raus. Okay. Wirklich jetzt raus! Jetzt ist alles egal. Boah, komm her! die Hunde!